Moment. Ah! Captain, alles gut? Ah, mir geht's gut. Das ist, das Sch das ist hier nicht das Schiff. Wo sind wir? Ah! Irgendwas ist schief gegangen. Wir sollten nach einem Weg zurückfinden, er suchen. Wenn you are standing on the floor, Victoria will try to walk to you. Okay, das ist Victoria. Now take my lead. Und willkommen zurück zu einer anderen Folge von www Also sie wird mir folgen. Folge mir, ich werde dir helfen. Versprichst du mir, du wirst mich nicht allein lassen? Ich verspreche es dir, keine Angst. What are you waiting for? When you're not standing on the floor, Victoria will stop and wait for you. Ah, wenn ich nichts mache, dann wartet sie auf mich. Ah, nee, wenn ich hier oben an der Decke klebe, dann macht sie nichts. Alles klar. You can continue to the next room until she is safely across. Okay. Don't get ahead of yourself. Jetzt. Das ist cool. Jetzt. Jetzt. Oh Gott. Very good. Yay, Checkpoint. Geht ihr da unten gut, Doktor? Ich will nach Hause. Aber wo sind wir? Wie sind wir überhaupt hierher gekommen? Also Violet hat gesagt, blablabla, bliblablub und Teleporter und all das. Ich schätze mal irgendwas ist falsch gegangen. Aber wenn wir einen neuen Teleporter finden, dann sollten wir auf jeden Fall zum Schiff wieder kommen. <lacht> Ach komm, mit zwei nicht. Jetzt alles gut. Must I do everything for you? Ach, jetzt check ich's. Ich muss so gehen. Oh, okay, jetzt check ich's noch mehr. Ach, kacke. Huh. Moment, komm erstmal hier hin. Oh, sie stirbt da. Gott, Victoria, alles gut. Ich werde dich hier rausholen. Jetzt. Okay. Bleib da stehen. Jetzt. Nein! Du Spust! Ach, du musst ganz durchkommen, Victoria. Oh, sag mir nicht, ich muss da zweimal durch mit ihr. Nein! Hm. Jetzt. Sie kommt da gar nicht durch. Ach so. Okay. Jetzt verstehe ich es auch mal. Na okay, dann darf ich das nicht machen. Das ist echt nicht einfach, ne? Hm. Jetzt. Okay. Was ist, wenn ich hier mache? Okay. Victoria, folg mir. Folge mir. Bleib da. Nein, nein! Ach komm, das ist echt nicht einfach, Mann. Was doch gemein, sowas. Sowas kann man nicht machen. Okay, dann muss ich durch, durchwaschen. Ja, warte. Jetzt. Damit sie, nicht, damit sie mich nicht folgt. Damit sie mir nicht folgt, meine ich. ich. kann nicht reden, ich bin dumm. Oh, wir haben es geschafft. Now stay close to me. Captain, Captain, warte auf mich. Bitte, lass mich nicht allein. Lass mich nicht. Äh, du darfst nicht. Nach Bitte lass mich nicht allein. Ich will doch nichts Böses tun. Ich hab Angst. Ach, keine Sorge, Victoria. Ich, ich schaue nach dir. Ja. Ach, keine Sorge, Victoria. Ich... Guck ich auf, ich pass auf dich auf. Alles gut. But not too close. Ah. Now stay close to me, but not too close. Okay. Oh, das funktioniert nicht. Wo ist sie? Hier ist sie. Alles klar. Äh schon. Du weißt schon, dass du kann, kann sie das nicht? Jetzt. Oh Gott, pass auf. Jetzt. Nice. Don't be afraid. Hab keine Angst. Uh. Nein! Ach, jetzt muss ich das Ganze nach... Ach, ist so blöd. Also hier muss sie schnell rennen Und hier nur langsam Langsam langsam langsam pass auf pass auf Okay, gut Du as I say Wir werden hier niemals rauskommen, oder? Ich, ich, ich weiß es nicht Ich weiß nicht mal wo wir überhaupt immer hingehen Warte, was sagt denn die Karte? Oh, kein Signal, alles klar Not as I do Also du as I say, but not as I do was ist das denn hier jetzt was bitte was? was wie soll das denn funktionieren ach gott jetzt ach sie, aber sie kommt nicht nach Geht, dann verstehe ich es überhaupt nicht wie, wie soll sie das denn machen oder soll ich vielleicht so machen Nee, das funktioniert auch nicht, oder? Warte, vielleicht muss ich mich beeilen? So machen? Ach, komm on. Ach, wie ich blöd. Ah, ich hätte lang gehen müssen. Und dann so Obwohl, warte, das geht gar nicht. Und jetzt? Ach so. Okay, das ist echt mega schwer. Oder vielleicht mache ich es auch falsch. Jetzt. Was mache ich jetzt? Ja, jetzt ist sie durch, aber was ist mit mir? Okay. Okay, jetzt keinen Fehler machen. Das war echt nicht einfach. Come on. Yes. Good. Mind your head. Wir werden hier für immer verloren sein. Ach, komm schon. Es ist nicht so schlimm. Ich habe ein Gefühl, dass wir schon fast Hause sind. Das. Es kann nicht mehr so, la so lange dauern, bis wir bei dem nächsten Teleporter sind. Ich hoffe, du hast recht, Captain. Doch, doch, das wird schon gehen. Do try to keep up. Was zum Teufel? Was soll das? Was ist das hier? Was? <lacht> Was? Jetzt! Nö, okay, absolut keine Ahnung. Und vielleicht kann ich da oben stehen bleiben? Ah, da kann man stehen bleiben. Komm. Nein! Ich habe selber den Fehler gemacht, nicht sie. Ja, das war jetzt mein Fehler. Ach, als ob die da noch getroffen wird. Dieser, dieser Pixel Perfect Sheet. Come on. Sie folgt mir aber auch nicht richtig, habe ich das Gefühl. Okay, so. Nein! Ich... Ah, ich war zu schnell. Hm. Ach, shit. Okay, das ist echt... Das ist echt schwer hier. Kannst du nicht näher kommen? Okay, das verstehe ich nicht, wie man das machen soll. Das ist mir echt zu schwer. Ach, da bin ich jetzt gestorben. Okay. Hm. Ach, sie ist da gestorben. Ach, Mist, Mann! weit und vielleicht soll ich auch nicht so machen wie es jetzt mache sondern vielleicht so wie es vorher gemacht habe und das Guck mal, da bin ich doch so ziemlich weit gekommen ja gut da passiert halt sowas vielleicht soll man das dann nicht machen und stattdessen so ein bisschen warten hm. das kann sein dass das so gemacht werden soll und dann kommt sie ja auch mit wieso schafft sie das nicht lebt noch ah, ich nicht mehr ah, danke, Mann. Leute, das war richtig gut wie lange nehme ich schon für diese sektion auf viel zu lange, lange es ist nur ein raum Yes, jetzt yes, haben wir es! You're falling behind. Oh. Moment, dann machen wir es mal so. Mal runter. Warte also vielleicht so. Ah, nice. Das funktioniert. Und wir haben es! Ein Teleporter! Captain, du hast recht, das ist ein Teleporter! Puh! Das hat es mir irgendwie Angst gemacht, ein bisschen, vorhin. Ich dachte, wir könnten hier wirklich nicht mehr raus. echt Ah, egal, zurück zum Schiff! <lacht> Und jetzt funktioniert es auch nicht. Doch, es funktioniert. Nice. Okay. Damit fehlen nur noch zwei weitere. Warte, wo ist sie? Und diese neue TV hier. Ach, Musik! Na wenn das hier, ist sie. Warum hat der Teleporter uns in diese gruselige Dimension gebracht? Was ist passiert? Ich weiß es nicht, Doktor. Warum? Ach komm, es wird alles wieder gut. Okay, hier fehlt irgendwie einer. Aber wie gesagt, Leute, ich werde euch, ähm, bevor wir den letzten retten, noch alle zeigen, denke ich mal. So, was sagt denn die Karte? Ich würde sagen wir gehen mal nach rechts, nach unten rechts habe ich jetzt Bock. erinnert sich die Musik, weil wir in der Dimension VVVVV nun gelandet sind. Ja lass mal hier runter. Okay. Oh Gott, das erinnert mich irgendwie an Mario Bros. 2. Diese eine Stelle wo man mit dem Powerblock nach unten springen muss. Wisst ihr, du, was ich meine? Okay. Jetzt sind wir wieder hier oben. Hier wollte ich eigentlich gar nicht lang. Moment, waren wir hier schon? Nein, wir waren hier noch nicht. Okay, der sieht sehr vertraut aus dieser Ort. Sicher, dass wir hier noch nicht waren? Vielleicht kommen wir hier zum roten Raum hin. Oh. Oh, hier ist ein Teleporter. Hey! Ich beschwere mich nicht. Doch, wir kommen wirklich zum roten Raum. Hey! Das war voll random jetzt. Aber komm, let's go. Teleporter Devote. Da, da, da, da, da, da, da. The Tower. Oh Gott, was? Scrolling Level? Scrolling Level? Wie ich Scrolling Level liebe? Oh, eigentlich nicht. <lacht> okay, ich habe gesehen, man muss, glaube ich, warten. Man darf nicht zu schnell sein. Zack. Zack. Zack. So. Oh Gott, man darf aber auch nicht zu langsam sein. Weil oben, seht ihr diese Stacheln? Man darf nicht zu schnell sein. Nein, da war ein Cricket. Ohne das Cricket geht hier nicht weg. Das ist mir egal. und das Cricket geht hier nicht weg. Hm? Wie kommt man da denn dran? Nein, so langsam. Da muss man echt sehr schnell sein. Okay, ich hab's, ich hab das Crinket! 7 von 20! Alles klar? Oh, dafür habe ich aber den Checkpoint nicht. Moment, den hol ich mir noch. Den Checkpoint will ich noch haben. Da mache ich doch einfach nur so, ne? Zack, nice, da haben wir ihn. Komm, komm, komm, komm, komm, komm, komm, komm, komm, komm, komm, komm, komm, komm, komm, komm, komm, komm, komm, komm, wenn ja, dann muss man das mir sofort sagen, ne? Oh, da kommt einer. Aber habe ich ihn verkackt? Nein. Nein, habe ich nicht. Moment. Jetzt habe ich ihn verkackt. Ja, jetzt habe ich ihn verkackt. Ach, Kacke, Mann. Ach, nö. Ja, warte. Dann brech nochmal ab. Warte, wo bricht ich ihn ab? Oh Gott, ist das ist eine ganz große Linie, wo wir hier sind. <lacht> Moment, Moment, ich will abbrechen. Yes, quit to menu. Oh, congratulations, you have unlocked some new time trials. Okay, cool. Um, continue. So, jetzt sind wir wieder hier. Und ich glaube, ich muss das eine Greenhead noch nochmal neu holen. Das kann zumindest gut sein, dass das der Fall ist. Na, kacke, egal. brauche ich nicht. Jetzt, jetzt brauche ich's doch, Betten. Nee, gut. Ich mag die Musik sehr von dem Spiel. Die ist super, super toll. Und, nein, ich brauch's nicht mehr sammeln, das ist nicht mehr gut. Doch, was? Oh Gott. Okay, dann muss ich nochmal neu sammeln. Nice! Machen wir's wieder. <lacht> Epic Epic Gamer Moment, würde ich mal sagen Gamer Rise up Gamers Nice, geschafft Und jetzt? Das Trinket ist hier, ne? Da ist es Moment, so! Nein, nein, Mann! Was? Okay, wieder an Ort und Stelle. Und ich bin nur überlegen, was man hier machen muss. Vielleicht muss man hier runter? Lass mich kurz ausprobieren. Das sieht so aus, als wäre das richtig. Ach, kacke. Ich will das Crinket. Ich gehe hier nicht weg, solange ich das Crinket nicht habe. Und da muss man warten. Oder wie? Soll man hier überhaupt lang? Oder ist das nur so ein bisschen und? Ach, da unten. Ach kacke, das ist echt knapp mit den zweiten Messen. Geht das überhaupt? Aber ich glaube, so muss man das Crinket, Kann das sein? Ist mir egal, wie oft ich jetzt gerade sterbe. Das ist mir gerade ein bisschen egal so. Aber da war so ein kleines Stückchen Boden. Ist rausgeragt. Hier. Aber ich glaube, so kommen wir ins Crinket? Let's go. Let's go, Gamers. Rise up, Gamers. Jetzt... Yes. Nein, ich wollte gerade... Ich wollte gerade machen. Ach komm. Müssen Minimeter warten. Ich habe keine Zeit zum Warten, meine Güte. Ich versuche gerade ein Crinket zu bekommen. Und das Spiel denkt sich so, nö. Trinket? Was das? Ich, ich kenne den Tod. Komm, sei doch leise, Spiel. Sei doch leise. Das war tolle Musik, aber sei leise. Du hast keine guten Entscheidungen für mich. Meine Güte. Kacke, Mann. Und das war zu spät, ja. Jetzt. Hab ich's? Ich hab's! Jetzt, yes, Mann! Weiter geht's. Was? Nach rechts? Ah, der Pfeil. Das ist ein Pfeil im Hintergrund. Aua. Aha. Okay, Moment. Aber ich, ich verstehe es. Oh Gott, blöde. Nein. Psst. Ach was? Ich hätte es geschafft. Ach Mensch. Ich bin ausgerutscht, man rutscht hier wirklich immer aus Das ist echt nicht geil Kann ich sagen Okay Ich hab den Checkpoint Nein Okay, da oben ist noch ein weiterer Checkpoint Aber das ist nicht schwer, das ist nicht schwer Zack, gut Und jetzt? Und jetzt? Was jetzt? Was kommt jetzt? Ich am confused. Ein bisschen. So ein bisschen viel. So ein bisschen, ein bisschen, ein bisschen viel. die Musik, die heitet mich auf. Und das hört sich gerade voll gerne. Du, du, du, du. Okay, Moment, ich hab's verstanden. So. Zack, zack, zack, zack. Nein, ausgerutscht. Na, ist schon wieder ausgerutscht. Ich hasse es. Man rutscht die ganze Zeit aus. Ihr müsst das selber mal spielen, Leute. Man rutscht ständig aus an allem möglichen. Das wäre das also immer so ein banana Peel. Ach komm, ich hab doch gedrückt. Ich bin by the way ohne Controller. Weil ich mir dachte, für so ein Spiel brauche ich keinen Controller. Jetzt hab ich's. Was? Was? Wie bitte? Oh, was? Wie hab ich das gemacht? LOL. Oh, Ach nö. Okay, ich bin wieder hier. Warte, ich glaube so machen, oder? Das funktioniert. Und dann da drauf, glaube ich. Jetzt. Dann zack. Ah, okay. Wir kommen weiter, Leute. Wir kommen näher. Wir bleiben drin. Oh. Haben wir es geschafft? Seeing Red. Yes, wir haben's! es. Captain. Ich bin so froh, dich wiederzusehen. Ich dachte, ich wäre da, der Einzige, der hier geflohen ist. Vermilion. Ich wusste, dir wird es dir wird's gut gehen. Also, was ist das für eine Situation, in der wir gerade stecken? Bla bla bla, bla, bla. Ah, ich verstehe. Nun dann sollten wir lieber zurückgehen. Es ist ein Teleporter hinten. Ah, cool. Warum bist du da nicht vorher reingegangen? Building a port. <lacht> Level complete! Wir haben einen neuen Crew-Member! Einer fehlt noch! Aber in der nächsten Folge suchen wir glaube ich erstmal noch ein paar kurz Würde ich sagen. Oh. Oh nein, not again! Vermilion, wo bist du? Wiiiiiii! Pass auf, ich, ich rette dich! Wiz down the shafts. Wii Sports. <lacht> Wii Sports. <lacht> oh man.